vereint stehen wir für die Menschenrechte ein. Wir sind keine Terroristen. Wir haben kein Gesicht, aber wir haben eine Stimme und wir nutzen sie. Denn Pressefreiheit, das Recht zur freien Meinungsäußerung, Gerechtigkeit und Gleichstellung sind Werte, für die wir uns tagtäglich einsetzen. Wir sind Anonymous, ein weltweit agierendes Netzwerk, das den Menschen eine Stimme gibt, die ansonsten nicht gehört würden. Jeder, dem diese Ziele und Werte ebenfalls ein Anliegen sind, ist in unseren Reihen willkommen. Denn wir sind eins. Wir erwarten euch. Knowledge is free. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us.